Russland hat turnusgemäß den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Deshalb leitet der russische Außenminister Lavrov die heutige Sitzung, obwohl sein Land von weiten Teilen der Welt mit Sanktionen belegt ist, wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Lavrov traf auch mit UN-Generalsekretär Guterres zusammen, der die russische Invasion kritisierte. Marit Schmickler ist in New York erst nochmal grundsätzlich. Worum geht es inhaltlich bei dieser Sitzung? die Russen haben das Thema gesetzt, weil sie ja den Vorsitz haben. Und das Thema ist internationale Zusammenarbeit, Multilateralismus. Und alleine das hat bei vielen westlichen Staaten schon äh, für, dafür gesorgt, dass sie das als ein Affront empfinden. Sie sagen, das ist eine Absurdität, dass gerade Russland dieses Thema auf, äh, aufs Tablett setzt. Und äh, die, der EU-Botschafter hat schon vor der Sitzung äh, klargemacht, dass er glaubt, dass die Russen sich hier inszenieren wollen als die Verteidiger der UN-Charta. Das sei so weit von der wirklich entfernt, wie es nur gehe. Und auch die amerikanische Botschafterin sagt, es seien doch die Russen, die in der Ukraine die UN-Charta verletzen würden. Natürlich hat, äh, sieht das Russland anders. Der Außenminister Lavrov hat äh, gesagt, er äh, hat gemeint, es seien nicht Russland, sondern es seien die westlichen Staaten, die sich an die UN-Charta nicht halten. Beispiel ähm, Jugoslawien, Beispiel Libyen. Also er hat das komplett umgedreht. Das ist ja keine gewöhnliche Sitzung. Russland, der Aggressor im Ukraine-Krieg, hat den Vorsitz. Wie geht man damit jetzt um? Ja, es gab schon vor dieser Sitzung, gab es äh, viele Diskussionen, Überlegungen, wer an dieser Sitzung teilnimmt, wer da am Tisch sitzt, ob da die Botschafter sitzen oder ob die Außenministerinnen und Außenminister kommen. Also die westlichen Staaten haben sich entschieden, dass keine Außenminister äh, und Außenministerinnen hier vor Ort sein werden. Mhm. Aber es ist tatsächlich wirklich ein diplomatischer Drahtseilakt, weil man einerseits verhindern will, dass Russland hier Falschinformationen verbreitet und die Weltbühne dafür nutzt mhm. und andererseits aber im Gespräch bleiben will und die Kanäle offen Halten will, weil wenn es zum Beispiel um ganz praktische Dinge geht für die Menschen in der Ukraine. Der Getreidedeal zum Beispiel, um den soll es heute Mittag gehen. Danke für diese Einschätzungen. Marion Spickler nach New York.